Wie viele Zeitzonen gibt es? Äh. Das hängt davon ab, wo du bist, oder? Nein. Zeitzonen gibt es. In doch, es hängt davon ab, ob man auf der Erde ist oder auf einem anderen Planeten. Das ich, ich ja. Ja. Ähm. Keine Ahnung. Ja. Unzählige. Unzählig. Unzählige. Allein schon in Amerika gibt es das unzählige. Vier. Ja, doch nur vier? Und mhm. in Russland? Boah, da gibt es bestimmt mehr...